Wenn man Interdentalbürstchen benutzt, ist es extrem wichtig, dass man sie richtig anwendet. Denn mit Interdentalbürstchen kann man extrem viel kaputt machen. So gut sie auch sind und so wichtig wie sie auch sind für die Mundhygiene, genauso kann man aber auch leider viel damit kaputt machen. Und darum ist es so, so, so, so wichtig, dass man sie richtig anwendet. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was man kaputt machen kann. Ich hatte das in meinem letzten Video über Interdentalbürsten auch schon kurz erklärt. Es kann sein, dass dieser Drahtkern an dem Zahn entlang kratzt. Das passiert vor allem dann, wenn ihr eine zu große Interdentalbürste nimmt, aber auch wenn ihr sie nicht richtig in den Interdentalraum reinschiebt. Also das kann passieren, dass einerseits der Zahnschmelz geschädigt wird, dadurch, dass der Metalldraht an dem Zahn entlang kratzt. Und es kann sein, dass ihr euch ins Zahnfleisch piekst und das Zahnfleisch geschädigt und verletzt wird. Also da, auf die beiden Dinge müsst ihr richtig, richtig, richtig gut aufpassen, dass ihr euch nicht ins Zahnfleisch piekst und dass niemals dieser Drahtkern am Zahn entlang kratzt. Zur richtigen Anwendung gehört darum in allererster Linie, dass ihr die richtige Größe verwendet. Interdentalbürstchen gibt es ja in vielen verschiedenen Größen. Jeder Hersteller hat verschiedene Größen und es ist super wichtig, eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass ihr die richtige Größe verwendet, dass das Bürstchen nicht zu klein, aber auch nicht zu groß ist. Bei zu groß läuft ihr eben eher Gefahr, dass ihr Zahn und Zahnfleisch schädigt oder ihr bekommt sie gar nicht erst zwischengeschoben. Und bei zu kleinen Bürsten ist die Reinigung einfach nicht richtig gegeben, weil die Borsten unter Umständen zu kurz sind und den Zahn gar nicht dort berühren oder das Zahnfleisch gar nicht dort berühren, wo es reinigen soll. Dass die Borsten da also gar nicht ankommen, weil sie zu kurz sind. Also ihr braucht die richtige Größe. Wie bekommt ihr am besten die richtige Größe? Lasst euch professionell beraten, am besten von eurer prophylaxe -Helferin. im Rahmen der professionellen Zahnreinigung kann sie euch ganz genau erklären und zeigen und vormachen und mit euch üben, wie es funktioniert und welche Größe ihr in welchem Zahnzwischenraum braucht denn die allermeisten von euch brauchen auch nicht nur eine Größe, sondern mindestens zwei, vielleicht sogar drei verschiedene Größen. Gegebenenfalls sogar noch mehr, aber dann wird es zu unübersichtlich und zu umständlich, deswegen reduziert man sich in der Regel auf drei Größen maximal. Und es kann sein, dass ihr wirklich von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum eine andere Größe braucht. Und deswegen ist es super wichtig, lasst euch bei einer Prophylaxe-Helferin beraten, welche Größe ihr in welchem Zahnzwischenraum braucht. Das ist das A und Oh, bevor ihr überhaupt irgendwas mit diesen Bürstchen hier anfangt. Wenn ihr unterschiedliche Bürstchen braucht und das für euch vielleicht ein bisschen zu unübersichtlich wird und ihr euch das nicht genau merken könnt, dann gibt es ein Zahnschema. Ich blende das hier einmal ein und ihr könnt einen Screenshot davon machen, euch das ausdrucken. In diesem Zahnschema kann man genau eintragen, in welchem Zahnzwischenraum man welche Bürste braucht. Eventuell fragt auch eure Prophylaxehelferin, ob sie das da eintragen kann. Und dann könnt ihr das an euren Spiegel hängen und genau gucken, welche Größe als nächstes dran ist. Und wichtig ist natürlich auch, wenn die Prophylaxehelferin euch die Größen angepasst hat und ihr dann wisst, welche Größe ihr braucht in welchem Zahnzwischenraum, dann kauft auch die gleiche Firma nach. Ich weiß, es ist eigentlich logisch, aber es kommen tatsächlich Patienten auf die Idee, die lassen sich bei der Zahnreinigung die Größe anpassen und kaufen dann hinter eine andere Firma, weil die vielleicht günstiger ist oder die andere gerade ausverkauft war oder sie da Lust drauf hatten, keine Ahnung, was für Gründe es sind, aber die kaufen eine andere Firma und dann stimmt die Größe natürlich nicht mehr. Eine Rosane von der Firma A ist nicht die gleiche Größe wie eine Rosane von der Firma B. Das sollte eigentlich klar sein, aber... Kauft dann auch die gleiche Firma nach und falls ihr von vornherein wisst, ihr wollt eine bestimmte Firma von Interdentalbürsten benutzen, fragt am besten vor einmal in der Praxis nach, welche Firma die Praxis verwendet und wenn es eine andere ist, könnt ihr auch selbst die Interdentalbürstchen mitbringen. Da gibt es ja meistens eine Packung zu kaufen, wo alle Bürstchen drin sind. Dann nehmt eine so eine Packung einfach dort mit hin, weil ihr wisst, die Firma möchte ich sowieso verwenden und lasst es für die Firma anpassen. So, vorausgesetzt ihr wisst jetzt, welche Größe ihr in welchem Zahnzwischenraum verwenden müsst, dann kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Und dafür nehme ich einmal wieder Oskar zu Hilfe, um euch das zeigen zu können. Interdentalbürstchen sollte man einmal täglich benutzen, genauso wie Zahnseide. Am besten abends vor dem Zähneputzen. Für den Fall, dass ihr beides verwendet, Zahnseide und Interdentalbürstchen, ist es da eigentlich egal, in welcher Reihenfolge ihr das macht. Ich verwende trotzdem immer erst Zahnseide, damit die Zahnzwischenräume schon mal ein bisschen grob gereinigt werden mit der Zahnseide und keine richtigen Essensreste mehr dazwischen hängen. Und für die Feinarbeit nehme ich dann die Interdentalbürstchen. Denn manchmal, wenn doch irgendwo noch ein Essensrest zwischen ist und ihr reinstecht, dann kann er im Weg sein, ihr kommt nicht richtig rein oder ihr drückt es ins Zahnfleisch oder es ist einfach unangenehm. Und deswegen finde ich die Reihenfolge erst Zahnseide und dann Interdentalbürstchen eigentlich besser. Aber theoretisch ist es egal, ihr könnt das so machen, wie es für euch am besten ist. Aber wichtig eben vorm Zähneputzen. Die Anwendung als solches ist eigentlich total einfach. Ihr nehmt das Bürstchen, steckt es in den Zahnzwischenraum rein und wieder raus. Geht dann in den nächsten Zahnzwischenraum, steckt es einmal rein und wieder raus und dann in den nächsten Zahnzwischenraum. Also in jedem Zahnzwischenraum nur einmal rein und wieder raus. Das ist alles. So simpel ist es eigentlich. Ihr müsst das Bürstchen auch nicht nach jedem Zahnzwischenraum abspülen. Ihr könnt durchaus mit dem gleichen Bürstchen... Zum Beispiel einen Quadranten durchmachen oder sogar eine Hälfte durchmachen, dann vielleicht zwischendurch einmal abspülen und dann die andere Hälfte machen. Also entweder nach jedem Quadranten oder einmal nach der Hälfte spült ihr das Bürstchen ab. Es sei denn, es ist wirklich ein Speiserest dran hängen geblieben, dann solltet ihr es gleich abspülen, damit ihr nicht mit dem Speiserest in den nächsten Zahnzwischenraum geht. Aber generell, wenn wirklich nur leichte, weiche Belege drauf sind, könnt ihr wirklich einen Zahnzwischenraum nach dem nächsten machen. Vor allem dann, wenn ihr schon mit Zahnseide vorgereinigt habt, hängt meistens nicht mehr so viel dran. Und dann spart ihr euch einfach ein bisschen Zeit, wenn ihr sie hintereinander wegmacht. Wie oft sollte man so ein Interdentalbürstchen austauschen? Das ist eigentlich ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wie schnell es sich abnutzt. Ihr erkennt das daran, dass die Borsten irgendwann abgebogen sind und nicht mehr schön... Aufstehen, sondern so flach an den Draht anliegen, dann haben sie einfach nicht mehr die richtige Reinigungsleistung und dann sollten sie erneuert werden, wenn sie so abgebogen sind. Oder eben auch, wenn der Draht an sich so ein bisschen abgenutzt ist, dass man ihn einfach nicht mehr richtig in den Zahnzwischenraum reinbekommt. Auch dann ja, solltet ihr ein neues Bürstchen verwenden. Und wie oft das ist, ist wirklich ganz unterschiedlich. Es hängt einerseits von der Firma ab, die ihr verwendet. Da sind die wirklich unterschiedlich von der Qualität. Einige nutzen sich schneller ab, andere halten deutlich länger. Und es hängt von eurer Situation im Mund ab, wenn ihr irgendwo Stellen habt, zum Beispiel bei Implantaten oder bei verschachtelten Zähnen, wo man schwierig reinkommt, da nutzen sie sich meistens ein bisschen schneller ab als bei Zahnzwischenräumen, wo ihr wirklich ganz einfach ohne Probleme rein- und rausgleiten könnt. Es kann sein, dass ihr zweimal die Woche das Bürstchen wechseln müsst. Es kann aber auch sein, dass ihr alle drei Wochen das Bürstchen wechseln müsst. Also da ist wirklich eine große Spanne dazwischen. Und dann gibt es ja auch noch so Gel zu kaufen, was man auf das Interdentalbürstchen draufgeben kann, fragt sich natürlich, ob man das benutzen muss. Muss man irgendwie Zahnpasta oder so ein spezielles Gel auf das Bürstchen drauf machen? Generell nicht. Normalerweise reicht es aus, einfach so das Bürstchen zu benutzen und damit so die Zahnzwischenräume zu reinigen. Sprecht das aber am besten mit eurem Zahnarzt ab oder mit eurer Prophylaxehelferin. In manchen Fällen kann es sinnvoll sein, Zahnpasta oder so ein Gel drauf zu tun. Zum Beispiel könnte man Parodontax drauf machen, eventuell bei einer akuten Zahnfleischentzündung, um es doch mal speziell direkt in den Zahnzwischenraum zu geben. Oft ist es aber auch nicht notwendig, weil wenn die Zahnzwischenräume erstmal sauber sind, und ihr hinterher zum Beispiel mit Parodontax dann die Zähne putzt, dann kommt die Zahnpasta ja auch in den Zahnzwischenraum. Also es ist sehr individuell. Vielleicht habt ihr eine Stelle, die besonders doll entzündet ist und dann kann es Sinn machen. Aber das sind alles so spezielle Fälle. Das sprecht ihr wirklich am besten mit eurem Zahnarzt oder der Prophylaxehelferin ab, ob es bei euch Sinn macht, dort etwas drauf zu geben und gezielt in den Zahnzwischenraum zu geben. Und wenn ja, was? Ob eine Zahnpasta, welche Zahnpasta oder ein Gel und ja, das wirklich individuell am besten absprechen. Generell ist es nicht nötig, da was drauf zu tun. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man Interdentalbürstchen richtig anwendet. Solltet ihr trotzdem noch Fragen haben, die ich jetzt in diesem Video nicht beantwortet habe, Schreibt das gerne unten in die Kommentare, ich beantworte immer gerne eure Fragen und helfe da sehr, sehr gerne weiter. Falls es bei euch aber nicht so richtig klappt mit der richtigen Anwendung und ihr es nicht richtig hinbekommt und euch vielleicht doch verletzt am Zahnfleisch oder am Zahn und so weiter, dann guckt euch auf jeden Fall noch mein nächstes Video über Interdentalbürstchen an. Ich werde noch zwei Videos insgesamt über Interdentalbürstchen machen. Das nächste Mal werde ich euch erstmal zehn Tipps geben, für Anfänger sozusagen oder für welche die es noch nicht ganz hinbekommen, was man machen kann, damit einem die Anwendung leichter fällt und ihr es ohne Probleme irgendwann hinbekommt. Und in einem weiteren Video werde ich dann noch Interdentalbürstchen von zwei verschiedenen Firmen vorstellen, vielleicht auch sogar von mehreren Firmen. Habe ich mir noch nicht ganz im Detail überlegt, aber auf jeden Fall zwei Firmen werde ich euch vorstellen. Es gibt nämlich ja, unterschiedliche Bürstchen, unterschiedliche Griffe und so weiter, das werde ich in dem Video alles erklären. Ansonsten hoffe ich euch, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ich euch helfen konnte. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch, ich würde mich super, super, super doll darüber freuen. Abonniert auch meinen Kanal, damit ihr immer über weitere Videos informiert bleibt, am Ball bleibt und ja, ganz, ganz viel dazulernt über Mundhygiene und was ihr machen könnt, damit ihr keine Karies bekommt, keine Parodontitis oder Zahnfleischentzündung und ihr schöne, gesunde Zähne und ein gesundes Zahnfleisch habt. Also ich würde mich super doll freuen, wenn ihr am Ball bleibt und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!